Ich glaube, ich muss ein paar Worte über Stille sagen. Vor zwei, drei Wochen hatten wir ein wunderschönes Retreat in Trypilja, in der Ukraine. Es war uh, spring and und uh, sehr warm, mit den Blumen in den Bäumen. Es war Frühling und sehr warm, mit den Blumen, blühenden Bäumen und Blumen. Singing. Kuckucks gab es dort. And it was a silent retreat. Und es war ein stiller Retreat. And we were very silent. wir waren sehr still. Und aus dieser Stille heraus ist es so verschiedenen Leuten gelungen, tiefer nach innen zu fallen. And now tonight just retreat in house in Hier in Hittorf. Und wieder hatten wir ein stilles Retreat. Und so wenn I when I feel this situation I can feel how powerful is the device of silence. Und ich kann fühlen, wie kraftvoll der Rat ist, still zu sein. First, not to talk. Also zunächst erstmal nicht zu sprechen. Which is actually not easy, really. Was nicht so einfach ist. Because we've learned to be constantly expressing ourselves, constantly connecting through talking. Weil uns beigebracht wurde, dass wir uns äh, verbinden durch Reden erstmal. And also, of course, we escape. From really being here inside ourselves by relating and this is usually starting anyway through speaking. Und auch dem zu entkommen was wirklich in uns ist, das machen wir oft dadurch, dass wir uns auf andere beziehen und das tun wir vor allem durch reden. aber wenn wir zwei drei Tage nicht sehr viel sprechen we find ourselves just falling deeper inside. Und dann können wir spüren, dass wir einfach mehr nach innen kommen. As as we inside, Und sobald so wir uns tiefer nach innen bewegen, werden wir uns mehr gewahr, was in uns geschieht. And so for some who've done work before, Einige, die zuvor spirituelle Arbeit gemacht haben, die haben direkt einen großen Nutzen können, die aus dieser Stille ziehen. Und fall Sie fallen tiefer in die Stille hinein. And who are newer to the work of inside, Und die, für die das Nach-Innen-Schauen neuer ist, they that their mind is quite busy. die entdecken vielleicht, dass ihr Verstand sehr unruhig ist, und die bekommen vielleicht auch die Möglichkeit, einige Muster ihres Verstandes wahrzunehmen. Und wie die Gedanken im Verstand uns in Emotionen hineinführen. Und of course it's okay just to, to leave that as it is. Und es ist okay, das einfach so zu lassen, wie es ist. But gradually, of course, we would like to. Quarter and quarter. Aber nach und nach möchten wir doch eigentlich stiller und stiller werden. And so Ein sehr einfaches Mittel, aber es ist nicht so einfach still zu sein und um nicht zu sprechen. And so we again discovered this weekend that several people got a lot of value out of this deep, deeper silence. Und an diesem Wochenende haben wir wieder festgestellt, dass viele Leute von dieser Stille einen sehr großen Nutzen haben, das ihnen das sehr viel bringt. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wenn du darin investierst, still zu sein, dass du dein ganzes Leben lang davon einen Nutzen haben wirst. Und hier in der Gemeinschaft bekommen wir in der letzten Zeit sehr viel Rückmeldung. That people feel a certain lightness about us. Dass die Leute eine gewisse Leichtigkeit bei uns wahrnehmen. And they can feel our open heart. Und ein offenes <lacht> Herz. Und es ist klar, dass das aus den Jahren der Meditation together. ist. Und es ist deutlich, dass das eine Frucht ist von jahrelanger gemeinsamer Meditation. In unserer Gemeinschaft haben wir eine Morgenmeditation, eine Mittagsmeditation und eine Abendmeditation. Und manchmal haben wir während der Woche drei spirituelle Veranstaltung Abend. And it is quite clear that over some years people get a lot of benefit from that program. Und es ist sehr deutlich, dass über die Jahre die Leute von diesem Programm einen sehr großen Nutzen haben. And you can also get this this value if you would at home living alone or living with a partner, you would also spend time to meditate. Und du könntest äh, auch, es würde auch viel bringen, wenn du zu Hause bist und zum Beispiel alleine oder mit einem Partner regelmäßig meditierst.